Hallo und herzlich willkommen im WordPress-Dashboard deiner persönlichen Website. Heute zeigen wir dir die grundlegenden Funktionen des WP-Bakery-Page-Builders, mit dessen Hilfe du verschiedenste Änderungen an deiner Seite vornehmen kannst. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Wir starten auf der Seite, die du bearbeiten möchtest. Klicke am oberen Bildschirmrand auf den Button Edit with WP-Bakery-Page-Builder. Nach kurzer Wartezeit öffnet sich dann der Bearbeitungsmodus. Wir starten mit dem Bearbeiten von Textelementen. Für das Anpassen von Texten und Überschriften auf deiner Website kannst du ganz unkompliziert den Page Builder nutzen. Fahre dafür einfach mit der Maus über den zu bearbeitenden Text. Es erscheint ein kleines grünes Feld, bei dem du auf den Stift klicken musst. Nachdem du das getan hast, öffnet sich ein neues Fenster, in dem du den Text anpassen kannst. Wenn du wissen möchtest, was dabei zu beachten ist, dann schau dir unbedingt unsere Videos aus der SEO-Optimierungsreihe an. Dort erklären wir dir, auf was du achten musst. Sobald du deine Änderung vorgenommen hast, musst du auf Save Changes, also Änderung speichern, klicken. Anschließend kannst du das Fenster schließen. Wenn du stattdessen nur auf Schließen klickst, ohne zuvor gespeichert zu haben, werden die Textanpassungen verworfen. Das Bearbeiten von Bildern Bewege deine Maus über das Bild, welches du verändern möchtest. Es erscheint ein kleines grünes Feld, bei dem du auf den Stift klicken musst. Nachdem sich das neue Fenster geöffnet hat, kannst du unter Bild ein neues Element hinzufügen. Wähle das gewünschte Bild aus der Mediathek aus oder lade es direkt von deinem PC hoch. Nachdem du das getan hast, bestätige deine Auswahl mit dem Button Bild festlegen unten rechts. Auch beim Einfügen von Bildern gibt es einiges zu beachten. Worauf es da besonders ankommt, verraten wir dir auf unserer Webseite kundenwachstumde SEO-Optimierung. Wenn du mit dem neuen Bild zufrieden bist, kannst du die Änderung durch einen Klick auf Save Changes bestätigen. Das Bearbeiten von Videos. Wenn du ein bestehendes Video ersetzen möchtest, navigiere im Page-Bilder mit der Maus über den Videoplayer. Öffne die Einstellung, indem du auf den Stift im kleinen grünen Fenster klickst. Im Feld Videolink kannst du den Link zum gewünschten Video einfügen. Beachte dabei, dass der Videolink direkt aus der URL-Leiste kopiert wird. Anschließend kannst du die Änderungen über den Button Save Changes bestätigen und das Fenster schließen. Denke unbedingt daran, deine Änderungen zu speichern. Am besten drückst du nach jeder größeren Anpassung einmal auf den Aktualisieren-Button am oberen rechten Bildschirmrand. So kannst du sicher gehen, dass nichts verloren geht. Ob das Speichern erfolgreich war, erkennst du an der grünen pop up leiste Solltest du eine unerwünschte Änderung vorgenommen haben, so schließe den Page bilder über das große Kreuz in der blauen Leiste oben rechts. Beachte allerdings, dass alle zuvor nicht gespeicherten Veränderungen damit ebenfalls verloren gehen. Außerdem solltest du keine Unterseiten öffnen, während du neue Änderungen noch nicht gespeichert hast. Das hätte ebenfalls zur Folge, dass diese verloren gehen. Das Bearbeiten von Testimonials Die Testimonials kannst du nicht im Page Builder bearbeiten. Hierfür musst du das WordPress-Dashboard deiner Webseite aufrufen. Im unteren Bereich findest du die Schaltfläche Testimonials. Wenn du diese aufrufst, öffnet sich eine Übersicht. Hier kannst du alle Rezessionen auf einen Blick sehen. Um diese zu bearbeiten, bewege deine Maus über den entsprechenden Eintrag und klicke auf Bearbeiten. Es öffnet sich eine neue Seite, auf der du nach unten scrollen musst. Du hast nun die Möglichkeit, den Namen, die Firma und die Bewertung des Kunden anzupassen. Für das Hinzufügen von Fotos kannst du in der rechten Spalte das Beitragsbild festlegen. Entferne dafür einfach das aktuelle Beitragsbild und füge das gewünschte aus der Mediathek ein. Übrigens ist ein Testimonial genauso wie eine Unterseite zu behandeln. Bedeutet, dass du auch diese Seiten über Yoast pflegen solltest. Nachdem die Änderungen vorgenommen sind, darfst doch hier das Aktualisieren nicht vergessen. Wir hoffen, dass wir dir den BP Bakery Page bilder mit diesem Video etwas näher bringen konnten. Viel Erfolg bei der Anpassung deiner Webseite wünscht das Supportteam von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.